Wir können alles schaffen. Alles, was wir uns vorstellen können, ist möglich. Das heißt, egal welche Träume, welche Ziele du hast, egal welche Veränderung du in deinem Leben durchführen möchtest, du kannst es schaffen. Aber vielleicht halten dich auch gewisse Glaubenssätze davon ab. Wenn du zum Beispiel unzufrieden mit deinem derzeitigen Job bist, hast du schon einmal darüber nachgedacht, dass du etwas veränderst, dass du mit deinem Chef sprichst dass du ihm sagst, dass du vielleicht mehr Herausforderungen suchst oder dass du vielleicht eine andere äh, Aufgabe übernehmen möchtest. Wenn du mit deiner derzeitigen Wohnsituation unzufrieden bist, hast du dir schon mal überlegt, was genau du daran ändern kannst? Wie sieht es aus, wenn du unzufrieden in der Partnerschaft bist? Hast du dir schon mal überlegt, was du selber an dir verändern kannst, um wieder glücklicher mit deinem Partner zu werden? Ganz oft ist es so, dass wir, wenn wir uns nicht ähm, glücklich fühlen, wir etwas verändern wollen, aber dann hören wir diese innere Stimme in uns, die sagt, das kann ich nicht, ich schaffe das nicht, ich glaube nicht, dass ich dazu die Ausbildung habe, ich weiß nicht, wie ich etwas machen soll. Das sind unsere inneren Glaubenssätze und über die möchte ich heute mit dir sprechen. Hallo, schön, dass du heute wieder mit dabei bist bei diesem neuen Video. Ich habe es eingangs ja schon erwähnt, es geht um unsere Glaubenssätze, um unsere Einstellung, um unsere innere Gedankenwelt. Das heißt, es ist vielleicht dir auch schon so ergangen, dass du etwas Neues ausprobieren wolltest, vielleicht in beruflicher Hinsicht. Und es ist dann so, dass du eine innere Stimme hörst, die dir sagt, na, ich glaube nicht, dass ich das kann. Ich habe doch nicht die entsprechende Ausbildung dazu. Oder dass dir jemand sagt, oh mein Gott, wie sollst du denn das schaffen, du kennst dich doch überhaupt nicht in diesem Bereich aus, wenn du dich komplett verändern möchtest. Diese Glaubenssätze, die wir in uns drinnen haben, das sind Dinge, die wir aus unserer Kindheit erlernt haben, die wir von außen hören, die Meinung von anderen Leuten, die wir unbewusst immer wieder in uns aufsaugen. Und irgendwo setzen, sie sich, setzen sich diese fest in unserem Kopf. Das heißt aber nicht, dass wir sie nicht verändern können, wenn wir uns ihnen bewusst werden. Ich habe gerade eine ganz tolle Podcast-Folge gehört und Jürgen Höller beschreibt dort eine Metapher. Er beschreibt diese Metapher von einem Zirkusbären aus einem Zirkus, der sich wirtschaftlich nicht mehr lohnt und die Tiere deshalb verkauft werden müssen. Alle Raubtiere können verkauft werden, nur der alternde Zirkusbär kann nicht verkauft werden. Er beschreibt dann auch, wie der Tier, Dompteur, mit den Bären in den Wald fährt um ihm seine Freiheit zu schenken und er öffnet den Wagen und versteckt sich dann einige hundert Meter weit, um zu sehen, was passiert und der Bär, der sch schaut sich mal um, er möchte raus in die Freiheit, er schnuppert und wagt sich mal einen Schritt raus, ist sich dann aber unsicher, wenn er dann mutiger wird, macht er einen zweiten Schritt und als er wieder sieht, es passiert nichts, macht er einen dritten Schritt, weil er mutiger wird, einen vierten, einen fünften, einen sechsten, einen siebten, einen achten, einen neunten und einen zehnten. Doch dann hält er plötzlich inne und geht wieder zurück in seinen Wagen. Denn diese zehn Schritte Freiheit war alles, was er bisher kannte. Und da er einfach nicht weiß, was außerhalb dieser zehn Schritte ist, bleibt er lieber in diesem festgeraumten Rahmen von diesen zehn Schritten zum Wagen. Und Jürgen Höller spricht davon natürlich, dass es das eine Metapher ist, aber wenn man sich umsieht und er beschreibt das sehr genau, wenn du an die Arbeitselefanten in Indien denkst, viele davon werden nur mit einem dünnen Strick äh, gehalten und dabei sind Elefanten groß und schwer, sie könnten sich jederzeit losreißen, aber es wurde ihnen in der Kindheit so beigebracht, als sie noch mit Eisenketten festgehalten wurden, dass es Schmerzen verursacht, wenn sie sich loslösen, dass sie sich nicht loslösen können und das brennt sich ins Gedächtnis der Elefanten ein. Und so ist es dann später ein leichtes, sie nur mit einem dünnen Strick festzuhalten und sie in ihrer gewohnten Umgebung zu halten, ohne schwere Eisenketten. Und vielleicht ist dir das auch schon mal passiert, dass du dieses Gefühl hast, du möchtest dich zwar verändern, du möchtest ausbrechen aus deinen Gewohnheiten, aber etwas hält dich fest und wenn es nur diese innere Stimme ist. Also bitte ich dich, geh mal genau in dich, und hör mal, was wirklich in deinem Herzen pocht. Du kannst diese, diese Stimme durchbrechen, indem du einfach neugierig bleibst. Wenn du dich verändern möchtest, höre auf dein Bauchgefühl und versuche es einfach. Was soll dich denn davon abhalten? Wenn du jetzt zum Beispiel ähm, denkst, dass du eine berufliche Veränderung möchtest, probier es einfach aus, setz dich hin, schreib dir auf, was genau du verändern möchtest in welchem Bereich etwas anders sein soll. Und dann geh hin zu deinem Chef und erkläre ihm dein Angebot, was du genau anders machen möchtest. Rede mit ihm und falls es wirklich nicht möglich ist, dann hast du noch immer die Möglichkeit, dass du dir überlegst, ob du für ein komplett anderes Unternehmen arbeiten möchtest, ob du komplett in eine andere Branche gehen möchtest. Das heißt, wichtig ist einfach für dich selber, dich mal hinzusetzen und tief in dich zu gehen. Zu reflektieren, was genau möchtest du denn? was genau möchtest du machen und dann sich deiner, deiner negativen Glaubenssätze bewusst zu werden. Vielleicht hast du ja schon ein Beispiel für mich, wie es dir gelungen ist, aus diesem, aus diesem Rahmen vielleicht auszubrechen. Dann freue ich mich, wenn du ihn mir in die Kommentare schreibst. Und ich würde mich auch sehr über ein Like für dieses Video freuen, wenn es dir gefallen hat. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich auf dich. Und damit du das nächste Video nicht verpasst, abonniere einfach den Kanal und aktiviere die Glocke. Dann bist du auch sicher wieder dabei. Ich wünsche dir bis dahin alles, alles Gute und bleib gesund, deine Petra. Also, wenn dir das Video gefallen hat, dann schenk mir doch ein Like, wie vorhin schon erwähnt, und abonniere den Kanal. Du kannst auch gerne, wenn du dich beruflich verändern möchtest und nicht genau weißt, wohin, du also dich auch gerne mit mir zusammensetzen und ich zeige dir eine Möglichkeit, die mir geholfen hat, mir ein zweites Standbein aufzubauen. Etwas, wo du mit Menschen arbeiten kannst, wo es um Wohlfühlen und Vitalität geht. Ich freue mich auf dich, wenn du dich bei mir meldest. Du kannst auch gerne in meine Facebook-Gruppe kommen. Ich habe dir unten alle Links eingeblendet. Bis dahin, bis zum nächsten Mal wünsche ich dir alles, alles Gute. Deine Petra.